Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir schauen uns an, was Bitcoin so getrieben hat. Ihr erinnert euch an das letzte Setup, wo ich gesagt habe, okay, von hier oben aus könnte wir eine schöne Short Position nach unten starten. Ich blende das Setup mal gerade kurz ein. Wo ist es? Uh, Setup N2012 da hier. Ne? Das war hier praktisch unsere Entry Zone und hier unten unsere Target Zone Und hier seht ihr auch schon, dass wir sehr viele Konfluenzen haben, die bestätigen, dass wir in dem Bereich hier wahrscheinlich mit einer äh, erhöhten Käuferstärke rechnen können. Und dementsprechend gehe ich davon aus, dass wir einen Move sehen werden, der noch einmal den Kurs nach unten drücken wird bis ungefähr 16.300 um den Dreh um hier die Liquidität mitzunehmen, die hier noch nicht abgeholt wurde. Also in dem Bereich hier sitzen halt eben unzählige Market Maker-Ordern, die noch nicht abgeholt wurden. Das sieht man im schönen langen Wick. Ähm, da sind keine Positionen gefüllt worden. Und ähm, unter diesem Bereich hier, dass so ähm, die... Trade Zone der Retail Trader ist, also jedes Mal, wenn die Trendlinie berührt wird, wird wieder eine Long eröffnet und so weiter, ihr kennt das Spielchen, unter diesem Bereich hier liegt praktisch die Liquidität, die abgeholt werden kann, ja, also der ganze Bereich hier ist alles Liquidität und die wird natürlich von den Market Makern dankbar eingesammelt, also ich gehe davon aus, dass wir in dem Bereich hier nach unten fallen werden und von hier aus dann den nächsten Move planen können. Wer jetzt hier in dem Bereich eine Long-Position eröffnet, ist absolut nicht falsch gestimmt. Also wir sind hier auch im Diamond Pocket, wie man schön sehen kann. Und ähm, dort kann man auf jeden Fall eine Long-Position wagen. Äh, das Stop-Loss würde ich natürlich ein Stückchen weiter unterhalb von dem Low hier machen. Warum, wisst ihr ganz genau. Und ähm, dementsprechend kann man davon ausgehen, dass wir zwei Szenarien jetzt vor uns sehen könnten. Wir könnten hier einmal noch diesen Push nach oben sehen, um die Positionen zu kletten und dann einen weiteren Dump nach unten in dem Bereich hier meinetwegen. Von hier aus wird es dann wieder einen Push nach oben geben, um die Positionen zu kletten, Push nach unten, um die Positionen zu kletten und dann wahrscheinlich den Move nach oben bis ungefähr in dem Bereich hier, weil wir hier wieder einen Liquidity Pool haben, der nicht abgeholt wurde und in dem Bereich kann man dann wieder mit einer Gegenbewegung äh, rechnen. Bitte denkt dran, dass wenn das Ganze hier wirklich im Ganzen eine große Welle AB ist, dass die C oder beziehungsweise das große Welle, die großen Wellen AB einer A Bewegung sind, dann denkt bitte daran, dass wir auf jeden Fall mit einer Impulsiven Bewegung hier rechnen könnten, was bedeutet, dass wir fünf Wellen nach oben sehen können, die praktisch ähm, deutlich über dieses Hoch hier schießen könnten. Also meinetwegen bis hierhin. Dann hätten wir den Liquidity-Pool, der hier oben ist, abgeholt, hätten unzählige Stop-Loss gehittet, Breakout-Trader mit in den Markt reingezogen und von dort aus wird es dann wieder so sein, dass wir wahrscheinlich nach unten dumpen, um die ähm, positionen zu kletten praktisch also in die mitte oder tiefer und sollten wir das dann wieder machen kann man dann wieder mit einer neuen long position rechnen die dann weiter nach oben geht ich hoffe dass das video euch weitergeholfen hat ich wünsche euch viel spaß mit den positionen ihr wisst wo wir unsere Positionen haben wir bleiben in dem short jetzt erstmal drin ich überlege ähm, erst dann die Position zu closen, die Short-Position, wenn wir hier einen, Break, ähm, einen Breakout sehen, der praktisch als swing Failer endet, äh, dann werde ich auf jeden Fall aus der Position aussteigen und die Long-Position wisst ihr jetzt auch, wo wir sie eröffnen. Für alle nochmal als kleiner Hinweis, natürlich wird das Video hier wieder ein bisschen später auf YouTube auftauchen, vorerst nur in der Academy, sollte, ähm, sollte das Setup Abgeholt werden und wir sind schon ein bisschen weiter von den Entries entfernt oder auch nur das Target erreicht worden sein und wir sind äh, und wir fallen auch weiter nach unten, werde ich das Ganze natürlich auf YouTube hochladen. Ähm, wenn wir die Entries noch nicht erreicht haben, dann natürlich noch nicht. Ähm, das ist halt eben einfach nur deswegen, damit man in der Academy auch einen Vorteil hat. Wie immer, das Ganze ist keine finanzielle äh, Beratung oder Empfehlung oder sonstiges. Das sind lediglich meine Ansichten, die ich mit euch aus Schulungszwecken teile. Und ähm, ich hoffe auf jeden Fall, ihr habt da was davon. Macht's gut, das war's von mir, euer Mr. Sagittario von der Bullverse Bay Academy. Wollt ihr in der Academy vorbeischauen, wisst ihr wo. Alle Infos dazu findet ihr in der Infobox. Macht's gut, ciao.